Hallo, ich melde mich heute aus Frankfurt, denn ich mache mich gleich auf den Weg nach Eschborn, wo ich Dirk Fonten von WeShop besuchen werde. Der Showroom in Eschborn, der vereint innovative Lösungen für den Point of Sale. Quasi, dass der stationäre Einzelhandel zum Point of Emotion wird und dabei den Kundenfokus im Auge hat. Ich bin sehr gespannt. Hallo zusammen, herzlich willkommen beim e shop One Retail Lab hier in Eschborn bei Frankfurt. Was zeigen wir hier? Wir zeigen Lösungen, wie Shopper und Kunden ein besseres Einkaufserlebnis im stationären Handel erleben können. Ein Beispiel hier unsere Schaufenster-Fernsteuerung, das heißt mit dem eigenen Smartphone. Kann ich mir hier Sortimente mit allen Details im Schaufenster angucken? Ich habe jetzt für die e mal das Damen-Sortiment ausgewählt. Und hier zeigen wir einfach ein paar Sortiments-Highlights, die dann hoffentlich dazu führen, dass der Kunde auch ins Geschäft reinkommt. Da wir in dem Moment wissen, welches Sortiment von Belang ist, haben wir diesen Store personalisiert. Für die Dame, für das Damen-Sortiment. Das heißt, wir zeigen im Signage wirklich nur Produkte aus dem Damen-Sortiment. Man wird hier begrüßt im Damen-Store. Man hat eine Wegweisung und auch die Musik ist entsprechend angepasst. Wir spielen das wie Superwoman. Das Ganze geht natürlich dann auch andersrum als die Männerszene und so können wir halt relevanter mit dem Kunden von Anfang an kommunizieren. Shopper Drive geht weiter. Wir kommen ans Regal, haben hier entsprechende Produktinformationen, die man auch vom E-Commerce kennt. Man ähm, kann sich hier zum Beispiel Pflegehinweise angucken ähm, oder auch gucken, welche, welche Größen hier vorhanden sind. Der Strom für die ganzen Elemente die kommt übrigens aus der Wand. Hier sind Stromschienen verbaut, so kann man sehr flexibel äh, digitale Elemente mit einbringen. Ich zeige jetzt hier noch einen zweiten Use Case, die intelligente Umkleidekabine. Ich nehme mir Sachen mit rein, die werden über die erkannt. Ich kann mir dann hier auf den kleinen Screen Produktinformationen angucken, die ich auch gleichzeitig hier nochmal in groß, ein bisschen komfortabler dargestellt bekomme und ich kann mich hier auch inspirieren lassen, also zum Beispiel andere Produkte aussuchen, die im selben Warenkorb waren oder die auch interessieren können. Kann man die auch angucken. Ähm, typisches Problem in der Umkleidekabine, falsches Produkt, falsche Größe mitgenommen. Wir müssen jetzt nicht wieder selbst rausgehen, sondern wir können uns hier zum Beispiel einen Berater anfordern. Ähm, das ist Hemmung zu nehmen, auch einfach einen Lichtschalter, der hier genutzt wird, und der Verkäufer bekommt jetzt eine Nachricht. Oder die Verkäufer bekommen Nachrichten, zum Beispiel hier auf Smartphone, wo halt ge dann gezeigt wird, falsch bedient, wo gezeigt wird, ähm, äh, dass in Umkleidekabine 3 jemand Hilfe braucht. Das kann der Verkäufer jetzt annehmen. Ähm, und die anderen Verkäufer bekommen dann die Nachricht, dass entsprechend dieses, dieser Auftrag erledigt wurde von Phone in dem Moment. Dasselbe funktioniert auch auf der Smartwatch, was ein sehr schönes Device ist, weil ich die Hände frei habe. Also das heißt, hier bekommt auch der Berater entsprechend den Hinweis, wo eine Beratung gerade gefragt wird. Und, ähm, ja, und so kann man halt den Berater in die Umkleidekabine bringen lassen. Funktioniert natürlich auch an anderen Punkten im Regal. Kunde ist König, muss dem Berater nicht hinterherlaufen, sondern eine Beratung kommt zu. Wir haben hier noch ganz viel mehr Lösungen verbaut, als Beispiel, als Inspiration, aber auch als Grundlage dann für Kunden individuelle Umsetzungen. Von daher, liebe Einzelhändler, kommt gerne vorbei, guckt es euch an und wir unterhalten uns über die richtigen Lösungen für eure Formate und für eure Problemstellungen. Bis dahin, vielen Dank! Ich befinde mich jetzt auf dem Rückweg vom WeShop Store in Eschborn. Und ich muss sagen, die letzten zwei Stunden waren für mich echt interessant, denn oftmals hört man von Einzelhändlern Themen wie Künstliche Intelligenz, Augmented and Virtual Reality, aber der kleine, inhabergeführte, stationäre Einzelhändler wird dadurch seltenst angesprochen. Und durch diese Konzepte, die der WeShop vorstellt, ist es nämlich so, dass auch durch geringe Investitionen und wenig Aufwand schon Echt viel erreicht werden kann. Denn das Beispiel, das angeführt wurde, dieser Serviceschalter in der Umkleidekabine, sagt dem Mitarbeiter vor Ort direkt, dass in der Umkleidekabine Hilfe erwünscht wird. Und damit wird der Servicegedanke wieder erhöht. Also wie wir sehen, der stationäre Einzelhandel braucht nicht Millionen oder zigtausende Euro investieren, denn auch mit geringen Investitionen, die leicht realisierbar sind, kann er schon viel bewegen. Also, besucht den Wishop Store. Ich fand ihn, wie gesagt, echt toll. Hat mir auch wieder viele neue Ideen mitgebracht. Und ja, wünsche euch viel Spaß beim Besuch.